Die Inquisition unterstützt also freie Magier. Was kommt als nächstes? Elfen, die Halam-Shiral leiten? Kühe, die Bauern melken? Lasst mir ein wenig Zeit. Ich bin mir sicher, ich werde euch überraschen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Außer ihr zieht euch nackt aus und gestattet es der Kirche, euch so lange auszupeitschen, bis ihr bereut. Das würde mich tatsächlich überraschen. Ich frage mich, ob ihr bedacht habt, was eure Unterstützung bewirken wird. Für die Magier im Allgemeinen, meine ich. Die Inquisition wird als Autorität erachtet. Ihr gestattet es, den Magiern aus dem Süden... Nun ja, so zu sein wie die Magier in meiner Heimat. Wenn das bedeutet, dass sie so ähnlich sind wie ihr, soll mir das recht sein. Ha, nicht viele Magier in meiner Heimat sind wie ich. Das glaube ich gern. Ich habe nie richtig reingepasst. Blutflecke sind so schwer zu entfernen, wisst ihr? Dann sind wir also zu einer Zukunft voller Blutmagie, verdammt? Nicht sofort. Aber ihr werdet ein Narr, wenn ihr nicht erkennt, wohin das führen könnte. Es ist nur so, dass das Reich einst genau wie der Süden war. Templer, richtige Zirkel, all dieser Kram. Doch dann hat es sich verändert. Langsam. Nicht, dass das ein Grund wäre, uns zu unterdrücken. Dennoch sollte die Geschichte meiner Heimat zur Vorsicht mahnen und nicht als Vorbild dienen. Habt ihr Alexius schon aufgesucht? Er ist in den Zellen. Nein, noch nicht. Ich habe ihn gesehen, bevor er weggesperrt wurde. Er sah mutlos aus, gebrochen. Nicht wie der Mann, an den ich mich erinnere oder erinnern will. Ich nehme an, die Inquisition wird ihn letztlich verurteilen. Dennoch frage ich mich, ob vielleicht die Hoffnung besteht, dass sie ihm Gnade gewährt. Er hat es natürlich nicht verdient, aber um Felix' Willen hoffe ich einfach, dass in ihm noch irgendetwas von dem Mann übrig ist, den ich einst kannte. Wusstet ihr eigentlich, dass wir miteinander verwandt sind, Inquisitor? Verwandt? Oh, wir sind keine Vettern Ersten Grades oder so. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid ein Trevelyan und irgendwo in den düstersten Winkeln meines Stammbaums gab es ebenfalls einen Trevelyan. Vielleicht war er ja sogar derjenige, der sich nach Ostwick gewagt hat, um diesen Zweig der Familie zu gründen. Das war natürlich vor ewigen Zeiten. So etwas wisst ihr aus dem Kopf? Natürlich aus dem Kopf. Oder dachtet ihr vielleicht aus dem Bauch? Stammbäume sind in The winter eine ernste Angelegenheit. Man erhält Unterricht und wird abgefragt von äußerst strengen Kinderfrauen. Ich habe gehört, wie eure Familie erwähnt wurde und musste all meine alten Eselsbrücken durchgehen. Und dann hatte ich es. Ich wusste, es gibt einen Grund, warum wir uns so ähnlich sehen. Genau. Juhu. Ich wollte... Ach, kommt schon. Wenn man weit genug zurückgeht, haben 90% von Thedas tevinter in sich. Kein Grund, in Panik zu verfallen, Inquisitor. Ich sollte gehen. Und ich dachte, wir kämen jetzt zum schönen Teil.